hölzerner Catwalk, was? Oh, ich glaube, ich bin tot. Was ist los, Daniel? Erzähl mir davon. Ich komme! Nicht tot, ne? Ich bin ohnmächtig. Hm? <lacht> <lacht> Wieso? Du warst zu lange in der Sonne. Bring mich ins Wasser, wo es kalt ist. Ich komme, Daniel, ich komme. Warum kommst du in die Zeit um? Ich hab doch gesagt, ich bin schwer. No. Ich bin fast da. Sieht echt krank aus, Junge. Du hast so einen großen Kopf und so einen kleinen Körper, oder? What? Fast wie zu Hause. Also dieser Vogel hat gerade irgendwie einen Fisch rausgefischt, der irgendwie dreimal so groß war. Ja. Das glaube ich so vor. Das sah voll merkwürdig aus, ey. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr bewegen. Ja, da ist er ganz voll. <lacht> das ist eine hervorragende Beobachtungsgabe. Da, da bin ich auch schon drauf gekommen, weil ich. Warum hab ich denn so viele Brillen? Was ist denn das? <lacht> Hiermit wirst du das Aussehen eines Helms oder einer Mütze verändert. Leicht. Ja, die sind von mir irgendwie, weil ich, nachdem ich dieses Viech da gezähmt habe. Hab ich das irgendwie bekommen? Ja, wenn ich das mal kommen, wir nicht mehr ins Haus rein. Ist das okay? Ach, was? Dann kommen wir nicht mehr an deine Kisten, auf die du so stolz bist. Ich kann die direkt hier an die Tür dran bauen, deine... Daniel. Der kommt direkt in Panik, was <lacht> los ist. Ich kann die hier in die, mitten in die Tür reinbauen. Wir kommen da noch da rein, kann man da raufklettern auf die Leiter? Ja, dafür ist eine Leiter normalerweise da, also, also okay. Ja. Mach einfach. Das ist nicht so, als könnten wir noch mehr Fehler machen. <lacht> Kannst du da jetzt rüber? Ich komme schon, ich bin irgendwie rüber. Ge Der ist einfach durch, okay. <lacht> also von unten, ja, okay. Aber mit ihm e muss man anklicken, Datei. Ich nicht. Ich kletter da gefälligst drüber wie normaler Mensch. Der kann da nicht raus. <lacht> der geht da einfach durch. Ey. Du Höhlen, Mensch. Man kann irgendwie nur von innen irgendwie da hochklettern. Ich kann von außen. <lacht> das ist der perfekte Schutz. Guck mal, ich kann nur von unten. Guck mal, okay, jetzt bin ich einfach durchgelaufen, okay. Ich glaube, das funktioniert nicht. Was? <lacht> Was hast du getan? Ah, jetzt kann ich hochklettern, ja. Was ist das? Oh Gott. Na, wir haben einiges durchgemacht, aber jetzt sind wir eine Zivilisation mit einer Leiter. <lacht> ja, wir haben die Technologie. Ey, wir haben die Technologie des Kletterns erlangt. Das ist ein Fortschritt. Definitiv an der Spitze der Nahrungsretter angekommen. <lacht> an irgendeiner Spitze auf jeden Fall sind wir angekommen, ey. Guck mal, jetzt ist hier die Leiter hier an der Wand, jetzt kannst du hier von der Seite in das Gebäude. <lacht> da guckt voll uninteressiert. Was suchst du da am Boden, hier nee an der Wand, du Neandertaler? Nein, ich wollte die Samen nicht essen, verdammt. Du verspressenes Stück Scheiße. Weißt du, der will was anpflanzen, euch oh, ich kann den Samen nicht widerstehen. Ey, nee, packen das da rein. Genauso wie du eine Leiter hochkletterst Mit zwei Händen. Mom sagte mir, ihr mal, dass mir kalt ist, wenn ich das da reinpacken. Boah. Ja, warte mal. <lacht> <lacht> ah, verschluckt. Jawohl, Ich hab meine Kacke da reingepackt. Er kam genau pünktlich gerade. Oh, du bist doch ja voll der richtige, phroletische Scheißgerl, ey. Warum kann ich denn da nicht da reinpacken? Boah. Jedes Mal, wenn der nicht weiter weiß, frisst er und dann kackt, Er Er ist das unsozialste Stück Scheiße überhaupt, <lacht> Das gibt's da jetzt aber nicht, ey. Ich weiß nicht mehr weiter... <lacht> Scheiß, der ist in die Hosen, ey. <lacht> Du bist so verachtenswert, What the hell is even that? Ich kletter jetzt über die Wand. Na, no, endlich ist drinne, gut. Und wächst da für eine Scheiße. Können wir da Dodos anpflanzen? Was steht denn da? Treibhauseffekt? Was? Da steht Treibhauseffekt 0,0 <lacht> Ist die Ozon schon im Arsch, oder was? <lacht> ja, wenn wir die ganze Zeit kacken schon, ey. Oh ja. <lacht> oh, Wasser muss da auch noch rein. <lacht> <In lacht> die brauchen <lacht> Wasser, du Geistesleuchte. Boah. wo soll ich denn jetzt Wasser herkriegen? Du brauchst wahrscheinlich einen Wasserschlauch oder so, oder <lacht> was soll ich... Boah, ey. Ich bin ein Genie! Was also gemacht? Du kannst noch nicht mal meine, hast noch nicht mal meine Leiter ausprobiert, ja dann, jetzt können wir von innen nach draußen und von innen nach draußen, von draußen nach innen und von innen nach draußen. Geil. Der ja, mal den fetten Kopf nach links, da, da an der Wand ist die Leiter, da, jetzt kannst du da rein. Oder auch nicht, bist du bist zu schwer. Das sieht so gestört aus. Jetzt kannst du von derselben Seite auch wieder nach draußen. Versuch's mal, mach mal deine ersten Schritte, ja. Geil. Ja, jetzt, ja, jetzt habe ich irgendwie oh. ja was getrunken, okay. Wozu ist denn dann okay, der Wasserschlauch ist wahrscheinlich für unterwegs? Ja, das chillt, ja, das passt dir. Ja. Hier lebt der Norm, okay. <lacht> Falls wir mal aussperren und der Schlüssel nicht mehr funktioniert, dann haben wir hier eine Leiter zum Raus und wieder rein. Ich zeig dir, wie die funktioniert, okay? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Nur weil du Feuer hast heißt das nicht, dass oh. du... Was denn? Was hast du denn hier schon wieder gemacht, du Fettfuck? Ich habe eine Meere gerissen. Komm schon. Was ist denn los? Einfach Kopf über ins Feuer gelandet. Ja, im Dach. Über das Feuer gemacht. Guck mal da. Sieht zwar ein bisschen anders aus als... Direkt über dem Feuer. Boah. Jetzt ist es nicht mehr symmetrisch, du. Ich hab ein Holzdach und nicht diese komische Strohkacke. Es fängt doch direkt Feuer. Ich meine, Holz brennt längst nicht so gut wie Stroh. Das schon wieder... <lacht> <lacht> ich versteh's irgendwie nicht. Ich hast kein Blut mehr, du Affe. Ja, ich hab doch noch genug, ich bestehe aus 90% Wasser. Das ist aber kein Blut, du anhalten. <lacht> Bomba-Klamotten wieder. Mit bei den Resten. Was willst du denn dann da hin? Was willst du da? Du regst mich auf. Weil meine, meine Bären, ich brauch die doch nicht. Weißt du überhaupt mit meinem Garten? Ah, ne, das ist ja kein Wasser. Ich glaube, du musst das Wasser in deinen Mund von A nach B du... ja, ne. Na, warte mal, ich gucke auf, auf den kompass um zu gucken. Boah, hier warte mal. War ich die, die ganze Zeit nur noch im kreis Versucht seinen eigenen Schwanz zu jagen. Muss mal meine Kacke. Die brauche ich als Dings. Ich hatte Hunger. Die brauche ich, damit unsere Pflanzen wachsen. Nope. Äh? <lacht> so. Jetzt ist meine Innenleiter voll für den Arsch. Nee. Ja. Das sieht jetzt cool aus. Guck mal, in der Mitte, das, in der Mitte haben wir jetzt ein besonderes. Das jetzt ist das wieder symmetrisch. Ja. Das ist das sieht nicht aus, schön. Das sieht aus wie der Dachboden. Nee. <lacht> ey, das sieht aus wie beim Minecraft. Die ganzen Kisten da, ey. Nee. Wir müssen hier nur so einen Schlafsack. Was ist mit dem anderen passiert? Wir hatten doch mal zwei. Nee. Ja, ich bin da mal respawned irgendwie. Wir können uns keine Betten leisten. Glaube ich. Ich bleib jetzt hier an der Wand, hier schlafe ich jetzt. Ich kann aber irgendwie nicht aufs Dach so Achso, den habe ich da hinzugefügt. Wie, du kannst da nicht hin? Ja, ich falle immer wieder runter. Wenn ich, äh... so vorwärts laufen. er ja, geht nicht. Ich laufe dann irgendwie in der Luft und dann falle ich runter. Was zum Teufel? Ich gerade da hoch, ja. Ja, Ich kann das, das geht nicht äh, bei mir. Boah. Was ist das? Ich, guck, ich kletter, ich kletter, ich kletter. <lacht> <lacht> sollte doch nicht das hier. Boah, blöd ist denn das gibt <lacht> Boah, Alter, das gibt's da jetzt gibt's aber nicht. <lacht> Komm so so Angeschichten zu mir. Ey. Ich will dich anmalen. <lacht> ich drehe mich einfach nur um, auf einmal diesen riesigen Buff-Typen mir mit einem Pinsel Hand. Hey, wie blöd ist das Spiel eigentlich? Ich habe doch gesagt, er soll das kaputt machen. Nicht das. Stein, Stein, Stein, Stein, Stein. So, was er gebaut? Können Sie das schon sehen, oder? Hmm. <lacht> was? <What? lacht> okay. mal müssen auf was wir jetzt ja angehen <lacht> da die verteidigung steht das ist größer als ich gedacht habe ja irgendwie schon und das irgendwie nur ein bisschen holz und leder <lacht> ja, dann müssen wir mal unter wasser ja Mal willst du denn Atlantis finden oder? Was? <lacht> ja. Oh, was ist das denn? So eine Schildkröte. Ja. Die waren ja nicht so schwer, oder? Ich weiß nicht, hier schon wieder gestorben. <lacht> was ja. meine Wo kommt die denn jetzt her? <lacht> Nein. daneben Hat nicht mal bemerkt. Ich will ihm da in die Fresse werfen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie effektiver ist, aber. Oder oh, ja, er doch Spitzhacken und so. Oh, die Leiche. Ja, das ist meine Leiche, Steinschleuder okay, und so. Da steht aber Vegas. Dann hilf mir gefällt du Idiot. Auf der Leichen zu plündern. Ich schon wieder verfehlt. Wie kannst du denn diese riesige Ziel da verfehlen? Jetzt hast du das ihn doch gar nicht verfehlt. Der hat ihn in eine, ich habe ihm im vorderen Bein und du hast ihm den hinterbein geworfen. Was ist Fiber nochmal auf Deutsch? Äh, Faser. Ah. Die kriegst du wenn er du einfach durchs gras läuft und zupackst oder so naja dann krieg ich auch wieder voll viele bären ey. und ich hab keinen bock auf die bären dann fress die doch du weißt ja wie das spiel <lacht> Und dann fall ich schon wieder um weil ich mich ins koma ja, gefressen habe ja, du weißt doch welche bären dich ins koma werfen die sind narko bären das, das kommt von narkose es <lacht> ist doch nicht so schwer ich meine ich habe zwar nur einen doktortitel aber <lacht> <lacht> ich fresse so schnell Ach, jetzt weiß ich ja nicht, wie das bei dir zu Hause abläuft. Ich nehme mal direkt zehn Stück in einer Hand und dann einfach da, runter. Ja, Daniel weiß ich nicht, da musst du schnell die Hände weg, sonst ist es, da hast du dir keine Finger mehr. Ich schnapp nach allem, was sich dem in den Weg stellt. Komm her du Fisch, ich töte dich. Genau das meine ich. Oh Gott, denn für Gott? Mein oh Gott, aber gruselig, ey. <lacht> Wir haben beinahe mehr trinken, ey. lass mich in Ruhe. Das ist schon wieder so ein Giftspucker. Steint, bis er. Lockt den jetzt zur Barriere. Das ist mein Plan. Mal sehen, ob der da reinläuft. <lacht> er kommt, Pussy, Pussy, Pussy. Oh ja. Er hat Augenkontakt mit der Barriere. Ne, das gebe ich mir nicht. Ey. Ja, genau. Oh. <lacht> Erst nicht in unsere Feier reinlaufen dann oder hinkacken Kacken, <lacht> ja, <bin> habe ich schon <lacht> Komm wir hin. Aua. Hm, okay, wenn mir nicht so funktioniert, glaube ich. Oh, mein ganzer Bildschirm ist grün geworden. <lacht> bin schon da, nein. Habt dich schon im Visier. Also <lacht> oben oder was? Ja, ich bin. voll habe doch gesagt, ich komme von oben rein. Wieso <lacht> die Verkehr hier? Dick. Au. Jetzt siehst du mich nicht mehr. <lacht> <lacht> <lacht> Was? Nein. Alles nach draußen. Hui. Hui. Ich sehe doch deinen Stück. Hui. <lacht> ja, mach ruhig. Oh. Nein. Jetzt versinkt er Boden. Geil. Warte, nicht gerade am Ring. Hier regnet es rein, das ist scheiße. Hier ist trocken. Irgendwie, wenn ich hier stehe, ist überhaupt nichts. Aber jetzt ist hier am Regen. Es ist voll verspätet. Sag doch, hier ist trocken. Ja, wir schlafen einfach in einer Koje, okay? <lacht>